Hauptsächlich in mal dem Unfallschäden reparieren, Ausbühlen, Kunststoffreparatur, Schweiß, äh, so Züg. der also das erste Eindruck drin war, war als Team Wir waren recht offen, lustig und ich habe auch gemerkt, gemerkt, machst auch nicht nur Lehrlingsarbeit, so Schnupperarbeit, so Aufräumen, putzen, das machst du auch nicht, oder? Du hast, hast wirklich können, etwas in die Hand nehmen, hemmeln, ausbeulen hast können ausprobieren können. Das hat es mir recht frei gemacht. Wenn du dich für dich interessierst, dann solltest du Interesse an den Autos haben. Interesse, mal dreckige Hände super haben. Ist über Interesse über das ausbeulen, die Technik, zum so neues zu lernen. Was mich Schuss macht, ist, wenn ich das Auto repariere, dass ich den Arbeitsschritt, z.B. A bis Z, selber machen kann. Dann denke ich am Ende des Tages, sehe ich was ich gemacht habe und da bin ich schon. drauf.